Mal zu meinem eigentlichen Thema Corona-Pandemie, Klimawandel und internationale Politik möchte ich mich zunächst einmal eben auf die Corona-Krise beziehen. Sie wurde und wird, so aus meiner ich, Lektüre und meiner Verfolgung der Medien, als ein externes und unvorhersehbares Ereignis in die Gesellschaft und Wirtschaft der des, der aller Länder verstanden. Ich bin nicht der Meinung, dass dies richtig ist. Im Gegenteil denke ich, dass sich hier das zweifelhafte und am Ende zerstörerische Verhältnis von Mensch und Natur widerspiegelt, das sich durch Einschränkung, Instrumentalisierung und Aneignung kennzeichnet. Und viel konkreter, bereits Anfang des 2004 hat das US-Verteidigungsministerium und zuletzt die, das Weltökon Weltwirtschaftsforum in Davos davon gesprochen, dass solche Epidemien immer wieder stattfinden können. Es geht darum, dass hier aus meiner Sicht diese Corona-Epidemie eben unmittelbarer Vorbote, Symbol und möglicherweise Hebel einer anderen Gesellschaft ist. Als erstes möchte ich feststellen, dass auf diesem Hintergrund, nämlich das, was wir alle im Augenblick erlebt haben, ich spreche zu Ihnen aus Frankreich, da ist die Situation etwas anders, aber im Grunde ähnlich gelagert, was die Ausgangssperre anbetrifft dass man sich aktuell in einem Stadium der Wiederanknüpfung an frühere ökonomische und gesellschaftliche Verhältnisse zu gewöhnen versucht. Auf diesem Hintergrund möchte ich aber feststellen, dass ein Zurück zu der früheren Normalität wohl eher ein Fehlgriff ist und besser nicht stattfinden sollte. Denn wie die Vorsitzenden des UN-Entwicklungsprogramms feststellen, würde das bedeuten, pro Jahr sieben Millionen zusätzliche Tote wegen der Luftverschmutzung, dass verschiedene Inselstaaten untergehen, dass das Artensterben weitergeht und dass schließlich auch die CO2-Belastung weiter und damit die Erderwärmung weiter zunehmen wird. Ich möchte noch auf einen zweiten Aspekt verweisen, nämlich, dass auch wenn wir von einer Pandemie sprechen, zugleich die sozialen Aspekte nicht zu vernachlässigen sind. Da geht es eher zum einen um die nationale Ebene. Wir haben insbesondere am Beispiel der USA feststellen können, aber nicht nur, nur da war es besonders augenfällig, dass Armut im Hinblick auf Lebensstandard, im Hinblick auf Zugang zu medizinischer Versorgung, im Hinblick auf Wohnung einen zentralen Aspekt bei der Möglichkeit der Infizierung darstellt. Und auch auf der internationalen Ebene stellen wir Ähnliches fest, um es zunächst einmal etwas formal zu charakterisieren, wo keine Tests möglich sind oder nicht ja, möglich sind, gibt es auch keine Infizierte. Und entsprechend auch möglicherweise keine Tote. Nehmen Sie das Beispiel Indien. Dort wird, wer im Dorf lebt und zwei Drittel der Bevölkerung leben im Dorf, sie werden sicher keinen Zugang zu Tests haben. Und auch die Möglichkeit der Diagnose des Todes, der Todesursache wird kaum möglich sein, im Grunde, der hinzukommt, dass innerhalb von 24 Stunden die gestorbenen äh, verbrannt werden. Das Und als letzter Punkt in dem Zusammenhang der IWF geht davon aus, dass der die auf die sanitäre Krise folgende ökonomische Krise allein in der dritten Welt 300 Millionen Arbeitslose zur Folge haben wird. Soweit nur das Tableau, die positiven Aspekte unter dem Gesichtspunkt einer, eines Hebels, einer Ausnahmesituation, die zu einer Umkehr führen könnte, fallen mir folgende vier Aspekte ein. Das erste, die zentrale Bedeutung der Wissenschaft, die bei aller, ja, Fragwürdigkeit in dem Sinne, dass sie natürlich nicht Wahrheit verkündet, sondern gerade in unserem Kontext mit Wahrscheinlichkeiten und mit Modellen arbeiten muss. Aber der zentrale Punkt ist hier, dass eine Leuchtung der Klima, des Klimawandels nicht mehr möglich sein sollte, ähnlich wie in diesem Fall der Coronavirus der Corona-Epidemie, der Wissenschaft eine zentrale Rolle eingeräumt worden ist. Das zweite positive Element ist die Bedeutung der staatlichen Intervention gegenüber dem Markt. Hier wird sehr deutlich, dass in Zeit, ähnlichen Zeiten wie jetzt die bisherige Favorisierung des Privatunternehmertums, des Marktes offensichtlich nicht ausreicht, und im Gegenteil, der Staat auch gegenüber äh, Menschenrechten oder bürgerlichen und politischen Rechten eine zentrale Rolle eingenommen hat. Schließlich, der relative Stillstand der Wirtschaft hat zu einer Entschleunigung geführt und könnte darauf hinweisen, dass eine Neuüberlegung über Bedürfnisse äh, eintreten kann. Und schließlich haben wir es mit einer substanziellen Reduzierung des CO2-Budgets zu tun. Negativ müsste man eher betonen, dass der wie schon eingangs angeführte Nationalismus statt einer globalen Kooperation angesichts einer globalen Krise doch eher fragwürdig ist. Es wird ja besonders deutlich an der Frage des Impfstoffs, wie vorher bei der selbst in der EU praktizierten Grenzendichtpolitik ich möchte auch darauf hinweisen, dass diese Form des Nationalismus nicht identisch ist mit einer globalen Koordination und Kooperation, die womöglich auf, den, auf die Nation, auf den Staat als Aktionsraum ähnlich wie beispielsweise in der Bundesrepublik und im Verhältnis zu den einzelnen Bundesländern zurückgegriffen werden kann. Soweit. Dieser Einstieg, ich darf noch mal betonen, ich sehe die Corona-Krise als erst als Vorboten für die langfristige Klima- und Umweltkrise, die einen viel längeren und viel intensiveren Krisenstatus hervorrufen wird. Vergegen wir uns kurz, vergegenwärtigen wir uns kurz, was, der Klima, was den Klimawandel ausmacht und dessen Ergebnisse. Vielleicht als erstes bitte die, die Folie 1. Wir sehen hier 20, die Entwicklung des Klimas, und zwar aufgezeichnet. Festzustellen ist, dass von 1880 bis 1940 oder nein sogar 1970 die Schwankungsbreite relativ gering ist, nämlich zwischen 0, minus 0,4 und plus 0,2, und dass ab 1970 wir einen stetigen Anstieg der globalen Temperatur feststellen können. Bis hin zu Grad 1 Grad 1,1. 1 Grad. In diesem Kontext ist festzuhalten, dass diese auf Land und Wasser im Hinblick auf Nord, Süd und Äquator zu den Polen spiegeln. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass auf dem Land die Temperaturerhöhungen viel oder um das Doppelte so hoch sind, dass sie im Norden höher sind als im Süden und dass zu den Polen hin insbesondere noch eine weitere Verdoppelung der Temperaturerwärmung festzustellen ist. Diese Entwicklung ist im Augenblick mit historischen Daten überhaupt nicht vergleichbar und unmittelbar in Zusammenhang zu bringen mit der Verbrennung von fossilen Energieträgern. Vielleicht bitte die zweite Folie. Ich habe sie deswegen aufgenommen. Sie sehen hier einen Zeitraum von 8 Millionen Jahren oder 800.000 Jahren, in dem wir feststellen, dass in, über weite Zeiträume, nur unterbrochen durch Eiszeit und Zwischeneiszeit, der CO2-Gehalt pro eine Million Kubikmeter nur schwankte zwischen 200 und maximal 300 Einheiten. Und dass wir ab, hier diese Entwicklung hier an diesem, an diesem Punkt, das ist das Datum 9000 vor Christus. Da betrug der PPM-Gehalt 268 und dann, wenn es hier steil nach oben geht, ist es ab dem Jahr 2000. Wir werden später noch andere Folien sehen, wo genauer diese steil ansteigende Kurve differenziert wird. Aber halt der entscheidende Punkt hier ist, dass wir es gegenwärtig mit einer einmaligen Entwicklung zu tun haben, die über Jahr, Jahr, Hunderttausende von Jahren eine ganz neue Entwicklung darstellen und weise bereits jetzt darauf hin, es geht um die, die Fossil, Verbrennung von fossilen Brennstoffen, die gleichzeitig mit der industriellen Entwicklung und damit Entwicklung von einer Agrar- und Industriegesellschaft zu Wohlstand verbunden ist. Wie immer kritisch wir sie im Folgenden auch analysieren werden. Die gegenwärtige Entwicklung führte dazu, dass wir es, und Sie werden die Daten kennen, dass mit der Erwärmung der, der Lufttemperatur, dass wir mit einer Ausdehnung des Ozeans, dem Abschmelzen der Gletscher, vor allen Dingen nicht nur in den Alpen, auch in den Anden, dann Grönland und Arktis zu tun haben, und dass dies gleichzeitig mit der, dies zu einer Erhöhung des Meeresspiegels führt, hier sind unterschiedliche Angaben im Hinblick auf die langfristige Entwicklung zu konstatieren. Der International Panel on Climate Change geht davon aus, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Erhöhung des Meeresspiegels maximal 90 cm betrifft. Nach neuesten Untersuchungen geht es sogar bis zu einem Anstieg von zwei Metern. Aber auch das wäre noch im einzelnen Sicher zu fest weiter zu untersuchen. Generell können wir feststellen, dass im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte die Untersuchungen immer detaillierter und immer genauer und im Hinblick auf die Ergebnisse immer striktere und risikoreichere Ergebnisse gezeit, gezeichnet, gezeitigt haben. Daneben haben wir extrem Wetterereignisse wie Taifune. Veränderung von Wetterlagen wie dem Monsun, von dem Millionen, hunderte von Millionen Bauern, nicht zuletzt in der dritten Welt abhängen, auch Veränderungen der Meeresströmungen. Und schließlich sollte man nicht vergessen, dass, hier, dass wir es mit einer Insgesamt mit neun Kipppunkten zu tun haben. Der wichtigste erscheint mir, dass im Zuge des Auf der Erwärmung und der besonders starken Erwärmung des, der hin zu den Polen der Permafrost auftaut, der enorme Mengen, und zwar 26-mal stärkeren Treibhauseffekt hervorrufende methan zur Folge hat. Da sind natürlich auch Verschiebungen in der Fauna und Flora und in dem Zuge auch von solchen mit zu konstatieren, wenn Sie nur daran denken, dass bestimmte Gebiete in Afrika besonders von Schlafkrankheit und Malaria betroffen sind und sie in nördlicheren Gebieten bisher nicht aufzufinden waren und mit der Erwärmung und Verschiebung der der Luftströmungen, dass sich hier Seuchen in eine bisher nicht immunisierte Bevölkerung ausbreiten. Die sozialen Folgen, und ich darf bitten, die Folie 3 bitte, die hier stellen wir, die zeigt Ihnen die Entwicklung. Der, Sie haben hier meteorologische Ereignisse wie Taifune und etc., dann Überflutungen, Hydrological Events und schließlich klimatologische extreme Temperaturentwicklungen wie Dürre und äh, äh, Waldbrände, dass die sich in zwischen 1980 und 2018 von 200 pro Jahr auf 800, also vervierfacht haben. Das scheint mir ein sehr wichtiger Aspekt zu sein oder er zeigt, deutet darauf hin, dass wir es doch mit erheblichen Entwicklungen und zwei negativen Entwicklungen zu tun haben, die unter anderem, wenn wir auch nur auf die Kostenseite blicken, sich inzwischen ebenso vervierfacht haben, auf inzwischen 200 Milliarden Dollar. Oh, ja. Sie haben zu entscheidenden äh, Bewegungen von Migranten oder zu Migration und intern ähm, internally displaced persons, also Personen, die interne interne Vertriebenen geführt haben. Äh, und zwar gehen sie in die Hunderte von Millionen. Äh, vielleicht können wir das die nächste Folie uns ansehen, die in die Situation um Jahre, Jahre der Welt, ähm, World Meteorological Organization, geht davon aus, da stellt fest, dass wir im Jahre 2017 821 Millionen, wie Sie sehen können, Unterernährte haben, von denen ein großer Teil eben durch die Wetterentwicklung oder Klimaentwicklung bedingt sind. Hinzu kommen 35 Millionen, die von Überflutungen betroffen sind, dann 883 Millionen interne Vertriebene, 32 Prozent von ihnen aufgrund von Überflutungen, 30 Prozent wegen Dürre und schließlich 2 Millionen wegen Taifunen etc. Dies sind alles Daten, die auf zwei zentrale Aspekte hinweisen, die langfristig die Situation in den einzelnen Ländern entscheidend beeinflussen werden. Nämlich im Hinblick auf Food Security, also Nahrungsmittelsicherheit. Und das Zweite ist der Zugang zu Wasser oder Wasserstress. Halten wir fest dass 2017 870 unter Ernährungsproblem oder Nahrungsmittelzugangsproblem litten. Und man davon ausgeht, dass sich diese Zahl potenziell um einen Faktor 4 in den nächsten Jahrzehnten erhöhen kann. Und was den Wasserstress anbetrifft, so geht man davon aus, dass zwei Milliarden davon betroffen sind und weitere 4 Milliarden unter extremen Wassernotständen leiden, zumindest, zumindest temporär leiden. Die nächste Karte bitte, die nächste Folie bitte. Ja. Hier sehen wir im Hinblick die Entwicklung, wer insbesondere betroffen ist. Hier geht es, in Sie sehen, in vier verschiedenen in vier verschiedenen Reihen sehen Sie die gegenwärtige Entwicklung zwischen 1986 und 2005, also die letzten 20 Jahre, nein, bei einem Zeitpunkt von 20 Jahren, dann welche Länder insbesondere bei einem Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius betroffen sein würden. Ich darf Sie daran erinnern, dass wir bereits jetzt von einer globalen Temperaturerhöhung von 1,2 Grad ausgehen, dann 2 Grad und schließlich 3 Grad. Und Sie sehen an den Farben, dass das hohe Risiko, bzw. extreme Risiko unter den Temperaturen der Temperaturentwicklungen zu leiden, insbesondere der globale Süden dazu, ja insbesondere der globale Süden betroffen ist. Dass damit Und wir können genauer noch feststellen, es sind insbesondere Südasien, das heißt Pakistan, Indien, Bangladesch, das sind Länder, die insgesamt aktuell und dazu das Afrika südlich der Sahara. Und diese Entwicklungen verschärfen sich mit der Entwicklung des Klimas und gehen über auch zu Lateinamerika. Auch andere Länder wie Australien wenn Sie an die letzten äh, Waldbrände denken, äh, wird das nicht überraschen. Oder auch Kalifornien in den USA haben Sie ja auch miterlebt. Auch diese Länder werden nicht unberührt bleiben von der Temperaturerhöhung. Aber der entscheidende Punkt ist, dass gerade die Länder im globalen Süden, das heißt diejenigen, die am wenigsten beigetragen und am wenigsten Möglichkeiten des Widerstandes der Finanzierung, der Mitigation, Adaptation, wie es heißt, aufbringen können, dass sie besonders betroffen sind. Vielleicht nochmal bitte die nächste, die nächste Folie, die etwas genauer die einzelnen Risikogruppen und den Anteil der, da die, ein, die ein, die Risikogruppen in den einzelnen Regionen behandelt oder aufzeigt. Sie sehen hier 440 Millionen oder 420 Millionen im asiatisch-pazifischen Raum, dann in Südasien 220 Millionen. Gut, Sie können das ja, Sie werden das selber. <lacht> es ist keine Frage, dass diese Entwicklungen langfristig zu einer entscheidenden, zu entscheidenden Migration, sowohl intern wie extern, führen und äh, gleichzeitig auch, wie ich darauf wie ich bereits kurz angedeutet habe, wir es doch mit Gesellschaften zu tun haben, die unter einem mehrfachen Stress bereits jetzt leiden, nämlich äh, ökologische Probleme, ein großer Teil der Bevölkerung dieser Länder ist in der Landschaft, Landwirtschaft beschäftigt und zwar kleinbäuerliche Wirtschaft, die in ansonsten generell mit einem hohen Anteil des informellen Sektors, das heißt Beschäftigungsverhältnissen ohne rechtliche, ohne Verträge und ohne rechtlich gesetzliche Verstärkungen und schließlich, dass diese, und schließlich ein hohes Bevölkerungswachstum. Wenn Sie nur daran denken, dass von 2015 in den nächsten fünf, 15 Jahren bis 2030 die Bevölkerung von 7,5 auf 9,5 Milliarden Bevölkerung, anwachsen wird, von denen 95 Prozent in eben diesen beiden regionalen Kontinenten, also Afrika südlich der Sahara beziehungsweise Südasien anzutreffen sein werden. Das kann nur dazu führen, dass bereits jetzt prognostiziert werden kann, ohne Hellseher zu sein, dass eine Instabilität Destabilisierung der Gesellschaften anzuvisieren ist, die zugleich auch die interne Konfliktfähigkeit nur erhöhen kann. Das Beispiel Syrien ist vielleicht nicht schlecht, oder an das Beispiel Syrien wäre zu erinnern, wo wir feststellen können, dass von 1999 bis 2011 immer wieder erhebliche. Dürreperioden zu verzeichnen waren, denen 75 Prozent der Farmer zum Opfer fielen, insofern, als sie mit großen Ernteausfällen zurechtkommen mussten. Das gleiche betraf die Viehhüter, die zu 80 ihre Prozent ihre Herden nicht über die Runden bringen konnten. Das Ergebnis, erhebliche Wanderungen von der Stadt, vom Land in die Stadt und zugleich, wie wir wissen, äh, zunehmende äh, politische bis hin zu militärischen Konflikten mit der Folge von erheblichen Migrationsbewegungen. Dass diese Entwicklung nicht nur national, sondern international zu ähnlichen Konfliktkonstellationen Konstellationen führen kann, aus Wasserknappheit bedingte Konflikte, insbesondere bei Ländern mit mehreren, die die Flüsse teilen. Wir haben 462, vielleicht können wir diese Folie herausnehmen. Ja gut, also wir haben 462 internationale Gewerkschaften, von denen bisher ein Großteil, also fast bis zu drei Viertel, die Konflikte gelöst werden, friedlich, Konflikt, friedlich gelöst werden konnten. Aber inzwischen ist die Zahl derjenigen Auseinandersetzungen, die mit Kriegsdrohungen verbunden sind, auf über 230 gestiegen. Wenn Sie die letzten Tage die Meldungen verfolgt haben werden Sie mitbekommen haben, dass der Nil, weil Äthiopien, Äthiopien hier einen großen Damm baut mit chinesischer Hilfe und in diesen Tagen ihn ähm, bewässern will, dass es zu erheblichen Konflikten mit dem Sudan und noch viel größer, mit Ägypten führt, weil Ägypten mit seinen 100 Millionen Einwohnern total vom Nilwasser abhängig ist und dies als einen möglichen Kriegsgrund ansehen wird. Die Militarisierung ist sicher generell festzustellen, wenn auch in der aktuellen Situation. Das bedeutet ja nicht, dass die Konfliktkonstellation nicht an zahlenmäßig zu und an Intensität sich verschärfen kann. Es gibt nicht nur, wie wir an diesem Beispiel sehen, an dieser Folie sehen, Verlierer, sondern auch Gewinner. Sie sehen wir ja genau, dass der globale Süden zu den entscheidenden Verlierern gehört. Man geht davon aus, wie Sie sehen, bis zum Jahre 2100 mögliche Wachstums- oder ja, Reichtumsverluste von bis zu 100 Prozent und umgekehrt gerade in Kanada, also in den nördlichen Ländern, Nordeuropa, Russland, Kasachstan, wie Sie hier sehen, und äh, dann auch Kanada bis zu 200-prozentige Zugewinne. In, in dem Zusammenhang wäre auch daran zu erinnern, dass im Kontext der geopolitischen Situation wie wir im Augenblick sehen, hat die und im Zuge der Corona-Krise China doch erhebliche Zugewinne politischer Art machen können und ist möglicherweise ja nach Aussagen des IWF auch wirtschaftlich langfristig weniger betroffen als die USA oder die EU. Sie sind dabei, Pläne aus zu, äh, in die Realität umzusetzen, die die polare Seidenstraße betrifft. Sie werden davon gehört haben, von der Seidenstraße natürlich, die generell immer nur unter dem Aspekt der maritimen Seidenstraße, also von Indonesien oder einschließlich Indonesien bis hin über Südasien nach äh, Ostafrika geht und von da über den Suezkanal nach Europa und dann die klassische Seidenstraße über Land. Aber hier kommt eine dritte Dimension ins Spiel, nämlich die polare, die im Zuge der, des Abschmelzens des Polareises und des sibirischen Eises, dass hier eine viel kürzere Verbindung, die Verbindung zu Europa Europa zu den USA ermöglicht wird. Ähnlich eben auch oder da ist, das ist auch der Hintergrund dafür, dass Russland hier als einer der besonderen Gewinner dieser Klimaerwärmung gesehen wird. Die Aspekt bezieht sich auf welche Möglichkeiten oder wie reagiert die internationale Gemeinschaft, wie es immer so schön heißt, auf diese Entwicklung? Vielleicht bitte die nächste Folie. Halten wir als zum Eingang fest, dass ich zwar gesagt habe und zwar ganz bewusst, dass die Entwicklung oder ja, dass die Entwicklung mit der Industrialisierung und die Industrialisierung ihrerseits auf der Nutzung von fossilen Brennstoffen, also Kohle, Öl, Gas beruht, damit verbunden ist. Wir wissen aber gleichzeitig auch, dass dies auf der politischen Ebene oder Ebene Ebene mit dem Einsetzen und der Weiterung des Kapitalismus in einzusetzen ist. Entwicklung ist auf diesem Hintergrund nicht nur eine Frage der Industrialisierung, sondern entscheidend mit Energie verbunden. Halten wir zunächst einmal fest, wenn wir diese Karte ansehen, wie die globalen länderspezifischen CO2-Emissionen im Jahre 2017 sind nach Ländern. Und da stellen wir fest, China, vielleicht auch nicht überraschend, ist das Land mit den größten CO2-Emissionen nicht überraschend, weil wir wissen, es ist ja inzwischen nicht nur zur Werkstatt der Welt geworden, sondern nach den USA die größte Volkswirtschaft. Wenn wir es auf der Ebene der Parität, der Kaufkraftparität sehen, dann ist es sogar mit Abstand die größte Ökonomie gefolgt von den USA. Und dann sehen wir Russland und Indien, Spielen hier eine große Rolle, auch in ähnlicher Liga. Das heißt, mit, ähm, ja, in ähnlicher Liga spielt dann auch die Bundesrepublik als einer der großen Emittenten von CO2. Ähm, von hier aus könnte man hingehen und sagen: Ja, hier ist eindeutig wer, wenn es denn um Klimaschutz geht, als erster in die Bresche springen sollte. Ich darf bitten, das nächst, die nächste Folie bitte. Hier zeigt sich, dass die globalen Ansätze insofern ein falsches Bild ergeben, wenn, wenn wir sie beziehen auf die Pro-Kopf-Emissionen. Hier haben wir dasselbe Jahr vor uns und hier sehen wir, dass nicht China mit etwas über 7,5 Sieben äh, Australien, dann die äh, arabische Halbinsel, die Ölrentierstaaten, Öl -Rentier dass sie hier in, einen sehr viel, in einer ganz anderen Liga spielen als äh, die eben genannten Länder. Vielleicht nur ein Beispiel zu nennen, die, in, auf der arabischen Halbinsel mit äh, äh, Katar an der Spitze werden 48 Tonnen pro Person an CO2 produziert. Das ist das Zehnfache des globalen Durchschnitts. Die USA und Australien kommen auf über 16, die Bundesrepublik auf mehr als 7,59,7 Tonnen pro Person. In im Afrika südlich der Sahara ist es weniger als eine Tonne und auch Indien, das an dritter oder vierter Stelle bezogen auf die gesamt CO2-Emissionen des Landes auf, äh, äh, an dritter Stelle liegt, sehen wir, sie kommt knapp auf zwei Tonnen pro Person, also knapp ein Fünftel der Bundesrepublik. Das sie äh, und nächste Folie bitte. Ich äh, frage, möchte auf das, äh, ja die. Äh, Historische Verantwortung der nicht zuletzt des Westens eingehen und Sie sehen auf dieser Karte hier oder auf dieser Folie die Entwicklung der CO2-Emissionen nach Regionen. Ähm es geht im Augenblick um zwei Aspekte, nämlich 1751 wird als Datum für den Beginn der Industrialisierung, wie Sie wissen, in England ähm, oder zugrunde gelegt. Und wir sehen, dass bis 1800, 1880 etwa die das Vereinigte Königreich bis zu 100 Prozent der CO2-Emissionen, die zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt noch sehr gering waren, verantwortlich war. Und dann sehen wir des Weiteren, dass bis 1900, beziehungsweise sogar 1950 etwa, nur Europa gefolgt von den USA zu den entscheidenden CO2-Produzenten gehören und das erst ab der zweiten beziehungsweise seit dem letzten Viertel des letzten Jahrhunderts die, der globale Süden einen enormen Aufschwung und zwar wirtschaftlich und im Kontext der Klimaerwärmung äh, zu verantworten hat. In, die, die nächste, bitte. Die sich so darstellt, wie Sie sehen, dass die USA bezogen auf die Zeit seit 1751 bis 2017 für ein Viertel der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, die eu da wir es um einen längeren, langen Zeitraum zu tun haben, die EU der 28 ist für 22 Prozent verantwortlich und China, das doch aktuell 28 Prozent der CO2-Emissionen verantwortet, ist historisch gesehen nur mit weniger als 13 Prozent vertreten und Indien und Afrika als Ganzes sogar nur jeweils mit 3 Prozent. Nur zur Erinnerung oder um deutlich zu machen, dass wir es in der historischen Perspektive mit einer sehr unterschiedlichen Verantwortung zu tun haben, vor allen Dingen, wenn Sie daran denken, das Wahlbudget zu tun haben. Dies ist etwa 2900 Milliarden Tonnen umfasst etwa 2900 Milliarden Tonnen, um ein Klima eine Klimaobergrenze von 2 Grad anzustreben. In hier sehen wir als, wie gesagt, als erstes, die Pro-Kopf-Emissionen sind sehr unterschiedlich. Sie sind nicht zuletzt von den heutigen Industrieländern, reichen Ländern, Metropolen, ähm produziert worden. Wir sehen es auch oder noch viel stärker in historischer Perspektive und eine dritte Dimension können wir festmachen, dass auch die der Arm und Reich eine große Rolle spielen. Das wurde bereits angedeutet im Hinblick auf die Länder, aber es bezieht sich natürlich auch auf unsere Gesellschaft, auf alle Gesellschaften, wo sich im Zuge der neoliberalen Globalisierung die Ungleichheiten nicht zuletzt intern weiter verschärft haben. Nur ein einzelnes Datum, 10% der Reichen weltweit produzieren co 2 abgase und 50% der Armen nur 10%. Und wenn wir von Verantwortung sprechen, dann muss man auch darauf hinweisen, dass die neoliberale Globalisierung schließlich von den Metropolen ausgegangen ist 1990 und zwar im Hinblick nicht nur in konkreter Ausführung, nicht nur im Hinblick auf die Produktion, nämlich durch die Delokalisierung und die Internationalisierung von Wertschöpfungsketten, sondern gleichzeitig auch durch die Universalisierung des Metropolitanen oder, wie einige es nennen, des Imper der imperialen Lebensweise, die eben auf einem ganz bestimmten Niveau, Und ihren transnationalen Konzernen ausgehendes äh, technologisches und produktions- und technologisch und energetisch in eine ganz bestimmte Wertschöpfungskette eingegliedert sind. Dies ist der Hintergrund, auf dem ich im Folgenden die UN-Bemühungen um einen Klimaschutz genauer detaillieren möchte. Halten wir als erstes fest, das Datum 1990, es scheint mir ein Schlüsseldatum zu sein, insofern als wir es im Hinblick auf die internationalen Bemühungen, nämlich eine Begrenzung der CO2-Emissionen zu erreichen, das 1990 als Basisjahr im Wesentlichen angenommen wird. Das ist eine, da damals Betrug, die globalen, globalen CO2-Emissionen, und zwar nicht nur äh, Fossile, sondern auch Methan- und Lachgasemissionen, 22 Milliarden Tonnen. Und man war daran, auf diesem Niveau zu stabilisieren. Zum Zweiten, das Jahr 1990 kennzeichnet das Jahr des politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruchs des realen Sozialismus, gekoppelt mit der Durchsetzung global, mehr oder weniger global, des, der Marktwirtschaft, des Privatkapitalismus und schließlich der Durchsetzung der neoliberalen Globalisierung, in deren Gefolge auch der Aufstieg der Schwellenländer zu äh, konstatieren ist. Das nächste bitte. Das nächste Folie bitte. Ja, hier sehen Sie genau noch einmal kurz, vielleicht auch nicht besonders gut, äh, vielleicht lesbar, wie sich äh, die Entwicklung zunächst einmal rein formal darstellt dargestellt zwischen 1970 und äh, 2018. Sie sehen hier, bis 1990 etwa haben wir es mit einer relativ ausgeglichenen und langfristig mal einer Reduzierung der CO2-Emissionen seitens der Metropolen, der reichen Industrieländer, der kapitalistischen Metropolen, wie immer zu tun. Und Umgekehrt, 1990 mit diesem rasanten Anstieg Chinas bzw. der anderen Entwicklungsländer. Und Indien ist hier noch ein relativ klein äh, Verzeichnet. Aber Sie wissen, dass bis 2050 Indien äh, als zweitgrößte Volkswirtschaft äh, von äh, Wirtschaftsforschungsinstituten gehandelt wird. Das nächste, bitte. Mir geht es im Folgenden um äh, die Klimakonvention, äh, um auch den historischen Prozess ein wenig äh, zu äh, beleuchten. Äh, 1992 fand in Rio die äh, ein Welt äh, Umwelt, der Umweltgipfel statt, der schließlich in eine Klimarahmenkonvention 1994 einmündete und in dem Zusammenhang eine Earth Charter, also eine Erdcharter, formulierte, in der zwei zentrale Aspekte festgehalten wurden: nämlich das eine, dass Umwelt und Entwicklung nicht gegeneinander ausgespielt werden dürften. Halten wir es anders fest, dass es am Ende um Aspekte von nachhaltiger Entwicklung ging und zum anderen der, ein, der, zweite, der zweite Pfeiler, wie es heißt, die gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung für den Klimawandel. Dieser wurde schließlich in einem Zusatzprotokoll, dem sogenannten Kyoto-Protokoll 1997 fixiert, in dem der Klimawandel als Festgestellt wurde auch seine anthropogene äh, Verursachung und schließlich die Verantwortung, wie eben aufgezeigt, der Industrieländer festgehalten wurde. 38 Länder wurden spezifisch genannt mit Obergrenzen. Am Ende einigt oder der Vertrag trat in Kraft 2005, 2012 fixiert. Und es sollten am Ende 5,2 5 Prozent weniger CO2-Emissionen als 1990 von Seiten der genannten 8 äh, produziert werden. Halten wir aber fest: die Probleme mit dieser Fixierung, der sehr lange Prozess, denn 1992 war die Konferenz in Rio, der Zeitraum, der ausgeschöpft werden konnte, war schließlich 2012. Das heißt, man brauchte 20 Jahre, um eine erste konkrete Ergebnisse zu erzielen. Und wenn das Ziel war, eine Stabilisierung der CO2-Emissionen, so können wir feststellen, dass am Ende eine regelrechte Verdoppelung statt einer Stagnation, eine Verdoppelung der CO2-Emissionen festzustellen ist. Zum Zweiten, die USA und Kanada sind vorzeitig aus diesem Vertrag ausgeschieden. Drittens, es gibt keine prinzipielle, absolute Reduzierungsauflage für die einzelnen Länder. Fünf Länder sollten keine, keine höheren CO2-Emissionen verursachen. Sachen, dazu Russland und zum Beispiel Frankreich, sieben Länder, darunter Australien, Sie werden sich erinnern, 16 Tonnen pro, pro Person, hatte Ober positive Obergrenzen, Australien mit plus acht Prozent, dazu flexible Mechanismen, die es den einzelnen Ländern erlaubten, ihre eigenen Emissionen durch Projekte in der dritten Welt oder durch gemeinsame Implementierung oder auch durch Emissionstrading, also Emissionshandel, zu reduzieren. Wenn wir am Ende feststellen, dass real reduziert werden sollten, dann stellen wir am Ende fest, handelt es sich um eine Reduktion bezogen auf diese von 24 Prozent. Das ist sehr beeindruckend, doch müssen wir bei konkreterem, äh, detaillierterem Blick feststellen, dass der Niedergang der realsozialistischen 13 Länder, dass sie für 83 Prozent der Reduktionen, dass die Krise von 2008 erheblich zur Reduzierung der CO2-Emissionen beigetragen hat im Zeitraum, wie gesagt, 2008 bis 2012. Und schließlich, die Daten, die wir eben gesehen haben im Hinblick auf die einzelnen Länder, beziehen sich immer nur auf, auf die, auf die Werkstatt. Wurden gerade CO2-intensive Produktionsteilketten aus gelagert, die aber dann als Fertigprodukte wieder im hier konsumiert wurden. Anders: Die Emissionen Chinas beinhalten einen 14-prozentigen Zuschlag, der eigentlich den Industrieländern, den reichen Industrieländern, dem Westen zugerechnet werden müsste. Mit anderen Worten, und das wird deutlich, wenn wir an Kyoto II denken, denn dieser verbindliche Vertrag sollte von 2013 bis 2020 gelten, ist bisher nicht in Kraft getreten. Stattdessen haben wir Paris 2015. Sie wissen, dass man hier von den verbindlichen quantitativen Grenzen abgerückt ist, zugunsten der, der freiwilligen Zusagen. Und hier sehen Sie, wie groß der, die Anstrengungen sein müssten, um diese Klimaziele zu erreichen, die freiwilligen, Zusagen würden die Klimaerwärmung nicht auf 2 Grad, wie man gehofft hatte oder wie man nach wie vor anstrebt, oder auf 3,2 Grad erhöhen. Darf ich die, die nächsten beiden bitten? Da sieht man, je später man anfängt, umso größer sind die Probleme. Wenn man das 1,5 Grad Temperaturwachstum realisieren wollte, dann müsste man ab 2020, also ab diesem Jahr, pro Jahr bis 2030 eine 55-prozentige Reduktion der bisherigen CO2-Emissionen erreichen. Das heißt pro Jahr 7,6 Prozent wollte man, wenn man noch länger erwartet bis 2025, dann wären es sogar, bitte die nächste, 15,4 Prozent. Mit anderen Worten, sehr, sehr schwierig zu erreichen und vielleicht jetzt bitte die nächste, die Corona-Krise, die würde uns nach diesen Daten, die vom Mai dieses Jahres sind, wenn ich mich recht erinnere, Sie könnten geben einen Einstieg in das, was auf uns zukommen müsste, könnte, wenn man daran denkt, dass hier die CO2-Emissionen durch den faktischen Stillstand der Ökonomien um 6 bis 7 Prozent reduziert wurde. Das aber ja nur für wenige Monate. Man müsste sich vorstellen, die nächsten zehn Jahre, denn übrig bleibt faktisch nur ein maximal 1.000 Tonnen, an CO2. Wenn wir bei 1,5 sind, sind es weniger als 600 Emissionen. Und pro Jahr werden vor bisher 55 Milliarden Tonnen global in die Luft gefeuert. Mit anderen Worten, die Zeit drängt. Die bisherigen Bedingungen sind nicht besonders gut. Die, Bitte die nächste. Und damit komme ich zu meinem letzten, letzten Punkt. Wir sehen hier die Unterschiede zwischen 2 Grad und 1,5 Grad. Was wäre zu tun? Die International Panel on Climate Change hat dringend 2 Grad anzustreben. Wie wir sehen im Rahmen der UNO, obwohl es sehr wichtig wäre, ist es eher illusorisch. Hier müssten, oder die UNO ist zu schwach, sie müsste gestärkt werden. Verbindliche Verträge müssten eingehalten werden und da wären nicht zuletzt gerade die Industrieländer, die schließlich die auf Kosten der überwiegenden Mehrheit der Menschheit ihre Industrialisierung finanziert und auch für den gegenwärtigen, die gegenwärtige Sackgasse mitverantwortlich sind, zu tun wäre. Halten wir im Augenblick fest, dass die EU mit ihren 450 Millionen Einwohnern gegenwärtig 10% der CO2, der gesamten CO2-Äquivalente, also Das ist bei einem globalen Pro-Kopf-Einkommen immer noch mehr als das Doppelte. Das zweite, das bedeutet, man müsste die auch eine die 55-prozentige Reduktion bis 2030 erheblich verschärfen. Um das am Beispiel zu verdeutlichen, in der Bundesrepublik käme man bei einer 55-prozentigen Reduktion über die CO2-Emissionen von 1990 auf 6,8 Tonnen pro Person. Das ist immer noch 50 Prozent mehr als der heutige globale Durchschnitt. Schließlich im Hinblick auf die Maßnahmen, Bepreisung wäre wichtig, auch die... Subventionen für fossile Brennstoffe, die sich weltweit auf 320 Milliarden Dollar pro Jahr beziehen betragen, wäre aufzugreifen und auch staatliche Grenzwerte einzuführen. Der weitere Aspekt aus meiner Sicht, was ich angesprochen hatte, Entschleunigung hier um gleichzeitig größere Möglichkeiten der Entwicklung für die Armen und weniger entwickelten Dreiviertel, Vierfünftel der Dritten Welt zu ermöglichen. Das wird nicht gehen, indem man nur das wird nicht gehen, indem man nur die Armen mit ins Boot holen möchte. Es wird darum gehen, die Eliten und nicht zuletzt auch die transnationalen Konzerne, die über zwei Milliard, eine Milliarde seit 1990 in zur Korruption angewendet haben, ihnen den Kampf zu erklären, eine neue Politik auch im Hinblick auf Energie einzuleiten. Schließlich würde es auch darum gehen, eine neue, neue internationale Beziehungen zu etablieren auf der politischen Ebene, im Hinblick auf das, was wechselseitiger Nutzen statt Wettbewerb, Anerkennung der verschiedenen Kulturen, Nichtinterventionen und statt Freihandel, also auf der ökonomischen Ebene, statt Freihandel und freiem Wettbewerb, die, wie wir gesehen haben, nur Ungleichheit und Unterentwicklung produzieren, diesen auf jeden Fall abzustellen, weil sie die Möglichkeiten, nein, weil sie auch zu einer Verschärfung der Armut, die ihrerseits Umweltprobleme und ja, Umwelt- und Klimaprobleme nach sich zieht, äh, provozieren. Auf diesem Hintergrund ist die EU mit ihrem Programm 2050, nämlich carbonfreier Kontinent zu werden, wie es heißt, äh, zwar von der Intention her richtig, auch wenn sie nicht ausreicht, wie eben angedeutet, aber dies wird ja im Kontext der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit angestrebt. Gerade diese Wettbewerbsfähigkeit, die eben einer Marktwirtschaft zugehörig ist, wäre hier auf jeden Fall nicht fördernd im Hinblick auf eine Begrenzung der Klimaerwärmung, auf eine größere und besseres Verhältnis des Menschen, der Gesellschaften zur Natur. Da greife ich diesen Punkt auf, den Alexander eingangs angesprochen hat. Es geht nicht um kleinere Aspekte. Am Ende ist der System Change der zentrale Aspekt. Und lassen Sie mich damit schließen, es geht hier nicht um moralische Fragen. Es geht um das Eigeninteresse. Denn ein Paradies lässt sich auf Ruinen nicht aufbauen. Wir wissen, dass die Migration enorm zunehmen wird, dass auch wir unmittelbar von, wenn auch weniger, von, den, von der Umweltkatastrophe betroffen sind. Wer möchte schon in einer Gesellschaft leben, in der Frontex und... Entfremdung zum anderen die zentralen gesellschaftlichen Parameter sind, wo doch eine bessere, wo die Möglichkeit einer besseren Gesellschaft basierend auf Kooperation und Entwicklung für alle möglich ist. Vielen Dank. Bis dahin.